Und willkommen. Mein Name ist Andi und ich euch zurück zuletzt bei Super Smash Bros. Ultimate. Da gucke ich dann an den Rekord mit Peach. Geil, ne? und wir nehmen jetzt wieder zwei Charaktere, die gut hier reinpassen in eine Spielserie. Und zwar Animal Crossing Bewohner. Natürlich nehme ich den normalen, den kaltherzigen Killer Bewohner und ja. Jetzt ein paar Momente aus der letzten Folge hm, nicht so gut, dass nicht darüber reden. Let's go to the city. Ouch. Ich noch nie Animal Crossing gespielt, aber oh Gott kannst du auch mal reingehen oh, was ist denn jetzt schon wieder was mann wir haben uns alle nie wir haben uns alle in die luft gejagt ach oh, man okay lass das hat noch mal machen das sind so sachen die kriegst du in keinem anderen kampfspiel in Tecken, in Dead or Alive, in Street Fighter passiert nicht so was. Nur in Smash Bros. Und ja, ja, so richtig gut, ey. Jedenfalls, weil ich sagen wollte, Animal Crossing nie gespielt, aber, weil ich könnte mir vorstellen, mir würde es gefallen, wenn ich es mal ausprobieren würde. Also, Nehmen wir an, es ist ein bisschen so wie Harvest Moon. Oder halt... Ich glaube sogar... Ich sage das jetzt nicht irgendwie in beleidigen Sinne, aber ich würde sagen, Animal Crossing ist so ein bisschen langweiliger. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, weil Harvest Moon war eigentlich auch relativ langweilig und eintönig. So nach einer Zeit, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Also... Weiß nicht, ob da irgendwie Sinn macht. So so ungefähr könnte ich mir Animal Crossing auch vorstellen, weil ich auch gemerkt habe, Animal Crossing ist schon eine ganze Weile irgendwie eine Serie. Ich dachte, Animal Crossing wäre irgendwie so eine neuere Serie, so weiß ich nicht, Nintendo DS oder irgendwie sowas was. Aber nee, gibt schon seit Nintendo 64. habe mich doch so ein bisschen überrascht. Ja, Pokémon Trainer. Kann man nicht auch mal raus? Oh, oh Latios. Oder Latias, weiß ich nicht. Eins von beiden. Oh, super. Ich wollte meine Bowlingkugel kugel da so runterwerfen. jetzt kriege ich dich Boah, ich eine bowlingkugel einfach gegen die fresse da tut doch weh man müssen wir mal die ganzen memes angucken eher dies von über die smash spaß gibt ey. vom bewohner sind auch gut er wird einfach nur so als kaltherziger killer dargestellt bei der zone den sein Gesicht einfach irgendwie gar keine, gar keine, weiß ich nicht, immer so ein Grinsen auf dem Gesicht hat, ich dann an. Prügel ja die, ich prügele alles aus Lukas raus und er hat die ganze Zeit so ein Grinsen. Hey Golden Sun, Isaac, die Hand. jetzt nicht erinnert der irgendwie mal so hat eingesetzt hat, aber schon lange, her, seit ich Golden Sun mal gespielt habe, für den Game Boy Advance, ich weiß nicht, ob das irgendwie das erste war oder so. Aber die waren irgendwie alle, glaube ich, so hat irgendwie so zielkräfte auch, also wie Earthbound, also hier Lukas, tschüss. Tschüss übrigens, Lukas. Ja. Dr. Marion. Pille in den Po. Oh, ja, ich hätte die Pille einstecken können. Ich denke mal, hier ist irgendwas zum Aufheben, irgendwie so ein Stab oder irgendwie so. Dieses blaue ding ja oh, das ist mir los bin ein junge wieso habe ich dir das so wenig abgezogen und soll hat daher oh, damit Boink. meine pille Wäre irgendwie gut wenn man irgendwie den gegner irgendwie damit abhalten könnte so eine fähigkeit einsetzen wenn ich irgendwie so eine pille einsteckt hat dann dr mario keine pille mehr einsetzen kann <lacht> geil sehr gut und er hat trotzdem ein lachen aufs gesicht wo er gerade jemanden mit einem baum getötet hat. Unter einen Baum begraben. Ey. Ja. Ah, dann. Dich. Axt. Dann kommt so hier? Ne, ich eine Axt. Ah, hätte ich einstecken können. Hör damit. Ja, damit. Frisst das. <lacht> Ahme meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Oh dann wart. Was hab ich da ein, eingesetzt? Oh nein! Oh nein nein die hat gewartet muss gar nicht hat computer gesteuerte gegner aufwarten warten ja, super Habe ich nur das machen müssen ey. Habe ich echt nicht gedacht der gegner auch so warten können und bis du da reinläufst sie ja, tun immer nur sofort angreifen. Der war gepflanzt. Oh, ich vergesse mal, ich habe auch den Angriff, ey. Axt. Axt. Oh Gott. Putsch. Hey, eingesteckt. jetzt hat gegen mich eingesetzt. Hat sie einen Schuss hier eing <lacht> ja ein Diesen einen Kill vorhin fand ich aber gut. Ich den Sonnengruß, wo ich einen eingesteckt habe und auf den anderen geworfen. gut. Ich verstehe irgendwie nicht, wie dieser Rettungsmove funktioniert. Nein, lass mich durch. Nein. Geschleuder ist nicht stark genug, um die Dinger kaputt zu machen. Oh Gott. flieg! <laughs> There <I am>. Okay. <laughs> my sound crazy, and ah. ich mich ob ich hier von denen einen angriff hier einstecken kann auch nein du besser stark an, ich kann das nicht einstecken. oder Oh, wurde davon getroffen. Nein kommen muss man seinen eigenen stacheln die er platziert hat getroffen glaube ich ja schirm in die fresse Was? bestimmte angefangen, wie gegen die effektiv sind. damit, Ich weiß nicht, wie ich den Angriff rausgebe, ich bin, aber boah. Nein. Platsch. Bonk. <lacht> halt das mal für mich mit deiner Hand. Sehr schön. Gut gemacht. Okay. Ah, schön. so ein kleiner troll charakter ich mag ihn ich komme leider nicht so gut mit ihm klar spielemäßig wohl eigentlich jetzt nicht so schlecht war Aber okay nächstes kommt melinda dran weil animal crossing themen basiert hier spielen nee. mag dieses eine lied das ist irgendwie eigentlich kk rider irgendwie so also finde ich richtig gut hat irgendwie ein youtuber mal so als ending oder als intro gehabt für eine weile und ich irgendwie überraschend als das lied dann hier wieder gehört habe in irgendeinem Smash Bros-Teil. Das ist irgendwie so ein Lied von tetris ne? In irgendein Smash Bros. Weil sich vorher irgendwie edel an Das so. also wäre halt irgendwie so ein Orchester oder irgendwie so. voll dramatisch irgendwie. Was sind das eigentlich? Das Flaschen. Nehme ich da abschießen diese grünen Dinger? Aus wie so Weltraumflaschen irgendwie. Weltraumflaschen. Star weiß Ich Was ja nicht. Ah, diese Dinger. schon fast so aus. wahrscheinlich die ganze Zeit hier so ein Grinsen auf. Ne? Ich zerstöre alle, alle Macher dieses Spiels. Wirklich. Ich weiß gar nicht, ob was passiert, wenn man hier die, Inter die Credits irgendwie es so Glückwunsch ok bewohner ist man kriegt ja auch keine level 3 äh, geistern ne? ist das halt, was ich gerne hätte oh, Melinda, kommt als nächstes wo sind alle unterschied Die sind beide pink irgendwie schon, ne? Andere ist ein bisschen pinker oder was? Ja, der Charakter, der von allen beschützt wird, Am meisten jedenfalls, weil er so ist, ne? Gold für dich, Goldschopf! Ich dachte, sie hat da auch so ein Ding von. Warum habe ich sie eigentlich schon gespielt im 100 das smash also ich habe direkt irgendwie gedacht ja ich kann auch so eine rakete irgendwie hm, dieses geräusch ja, irgendjemand gut okay. wo waren diese ganzen waffen als ich Bewohner hier gespielt habe macht es hier alles viel einfacher das ist nur ein gegner zwei gegner übrig den pokémon bei ein jetzt kommt sie mit dem schwert oh gott okay ich dachte er wird mich auch raushauen ohne kugel ist genau auf meinen kopf gefallen dem ich stehe im bekämpfer wo man Pikachu. Ja, Flieg. Flieg. Boom. Nimm das. <lacht> das ist so geil. Ja, auch... werden übrigens auch Attacken einstecken, also... So ein Trolling-Manöver. Bin ich gut. Okay. Ja, da da darin, Robin. Nur weibliche Charaktere bisher. Oh Gott. Komm mal, irgendjemand hier. kämpfen sich auch gegenseitig finde ich sehr gut ich bin irgendwie der einzige nicht menschliche charakter also ein bisschen merkwürdig steckt ein okay. weiß ich warum ich dann einstecken sollte aber bin ich da das ist mehr oder weniger irgendwie ein Grab mit noch riesiger Reichweite, So ne? wie ich das sehe, dieser Angel. Ja, nimmt das. Fliegt, <lacht> fliegt. Flieg. Tschüss, tschüss. Ja, wohl. Auch so ein Troll-Charakter. Mag so Charaktere, die so merkwürdige Gimmicks haben. Ja, wir kämpfen echt nur gegen weibliche Charaktere. Wir sind mit Inkling und Ice Climber im Team. Sehr gut. Sehr gut. wir damit irgendwie beweisen dass wir best girl sind oder was sie nämlich schon fast so aus ja ich lasse jetzt nur mein ding er fliegen das scheint irgendwie zu bringen ich habe keinen schaden bekommen ein häuschen baum kommen nach verdammt in klingel ja mein team fliege und sieg ah. ist das Farbe nicht brennbar <lacht> soll ich ja nicht aufpassen vielleicht steht es ja eigentlich sind wir in führung nee, einer von uns ist weg Was macht ihr denn ja schon wieder Tschüss. So. ausgeglichen können ja eigentlich zwei samus herumlaufen äh, äh, jawohl oh gott was muss diesen fußball abschießen Au. Oh, sehr gut, nein, die leben immer noch. Pff. Sehr gut, Nein, der Schiedsrichter von Splatoon oder wie ist er noch? Mietsrichter, ne? äh, ja. wir müssen beweisen, dass wir Best Girl sind. Genau mit so rüben angreifen, auch okay. geil. phosphora geht, ich die Dies heiß aber, warum gehen die Bienen auf mich, kann ich die einstecken. Oh Gott, was phosphora irgendwo hat gemacht. <lacht> glaube, mich so hat sie sehr geholfen äh? Und lass mich hier raus, Mann. Ihr bringt mich ja voll um. Tschüss. Sehr gut. Meine Strategie funktioniert. Umdrehen ich um sehr gut jetzt kommt mit das ist eigentlich mal interessant ne? ich dachte dann wird irgendwie die dings auch resettet irgendwie die dauer wie das ding irgendwie bleibt Isaac. Die Hand einfach so, nö. Nö, verpiss er dich. Oh, sehr gut. Die versucht einfach so einzufliegen, kommt die Hand so, nö, nö, ne, weg. So ganz langsam. Ja, schick. Schick sich ein ist keine Frau, hallo? Das ist ein Mann. Das ist eine Frau, die sich als Mann verkleidet. wie kann ich Best Girl werden. Was? Ist das ein hat Hotels auf Reihe? ich liebe dieses geräusch Tschüss. okay also jetzt läuft es nur eigentlich sind wir eigentlich schon mal verrückt ja ne einmal glaube ich war da noch mal ganz schon lange mit dir so schnell ja, ah. Nein, lass mich hier hoch. Und jetzt. Ja. Okay, oh, ich muss jetzt irgendwie witzig finden, wenn sie gegen Rider Lost oder so kämpfen müsste. Ja, schade, aber irgendwie, aber irgendwie richtig gut gewesen. War der putzigste Charakter von allen kämpft gegen so feuerspeienden Drachen. Okay, ich weiß nicht, wie man diesen Angriff ausweicht. Das bitte aufhören, so gewalttätig zu sein? Okay, ich weiß nicht, wie man diesen Angriff ausweicht. Was mich schon wieder Fingern und fingert keine Lady. Brennt's nicht? Ah. Ja, wo ist der allerletzte? Hey. vielleicht ich mein Topf da unten fallen lassen? Wow. Oh. Oh, was? Hey, what is <lacht> ich bei verloren, was ist das? Einer hat euch nicht Hälfte verloren, der. Wer wäre noch noch gewesen Weil ich punktgenau punkt genau du ja, muss ja, okay Aber auch geschafft. Und begeistert Geistertafel glaube ich, schaffen wir ja nichts mehr ne? gut gemacht. Okay, well, noch erledigt. Immer noch so 30 Charaktere, glaube ich, übrig mit dem wir halt machen müssen. Müsste mich theoretisch nicht dabei aufnehmen, aber warum nicht? Ich werde so oder so machen. Also kann ich mich auch direkt aufnehmen. Ihr seid diejenigen, die es nicht alles gucken müssen. Also, irgendjemand beschwert hier. So nimmt ja schon eine Million Parts davon auf. Hallo, Wird irgendwann langweilig. Ja, ich müsst doch nicht alle Folgen gucken. Ich will ja schon alle so petit, dann Ja, so so klassisch hier und dann der Charakter. Dann seht ihr ja, welcher Charakter da vorkommt. Da hat er gesagt, nee, dann denkt er euch direkt so, nee, das interessiert mich nicht, dann gucke ich mir nicht an. Und jede Folge danach ist dann immer Abenteuermodus. Also ja, könnt ihr euch immer so denken. Wenn der Titel nicht irgendwie so klassisch, weil ich nicht Bewohner und äh, Melinda ist, dann könnt ihr euch denken, da ist Abenteuermodus. Wenn ich zum beispiel irgendwas anderes machen würde dann würde ich das glaube ich noch dahin schreiben so geistertafel oder so Wenn ich ein paar lang nur geistertafel machen würde würde ich das glaube ich als titel auch nehmen war es hat nicht explodiert war so eine bombe gerade ist nicht gezündet man also eigentlich tut man ja nur wegen hier hat ende ja die dinge ins machen den In klassischen modus für die belohnungen ne? hat ja nicht machen würde, würde man keine bekommen oder oder sind ja geschenke unten also nehme ich mal an äh, wenn ich das nicht machen würde würde sich der balken nicht füllen und ich würde nicht die geschenke hier bekommen ich würde weniger Belohnung bekommen am Ende. so nee. Oh Gott, au. Also macht man halt mehr oder weniger nur wegen der Dings? <lacht> wegen den Crails, ja? Bring. Ah, jawoll also nicht Was es hat für fisch wollte los ist ist ein pokémon die rechte nämlich mal, ist aus meldung solid wie so ein bisschen aus meiner geistertafel ob ich dieses mal irgendwie ein aber das wäre das mal schocken gehen ich sollte ja so sparen, ja, für sowas, ne, aber hier so Kämpfergeister will ich auch immer haben, Die sind nicht so teuer. Ich habe auch nichts Zwei eingestellt. Mister Mr. Sandman, Jetzt aus Punch out. Keine Ahnung, wer ist. Evolution auf 99 verfügbar. Wer auf Level 4? Dreck. Kann man Level 4 Geister auch? entwickeln lassen mit die noch stärker werden heute ja hey dich muss ich doch in der story besiegen wir ja nicht so eine gute auswahl gerade nach ausdauer schaffe ich nicht jetzt hat er sieht aus wie falko ja Ich muss ja auf Junior einige Dinger hier machen. Ne? Ja, das war irgendwie ein Boss. Glaube ich, aus gdk äh, die upgrading Ditto. Oh, halt. Ah, jetzt kommt dann wieder. Also einfach Junior. Pseudo Palutena. War eine geile waifu ne? <lacht> ah. mach mal das einfach. Und dann reicht das. Wahre Team, wah, wah, wah, wow. Konter. Wow. wow. wow. Sogar da draußen gefahren. Ja, komm her. bist du mich, ich bin hier. Aha. Ins Auge. ich bin auch ein paar GP oder so bekommen. Nur für einer ist das glaube ich nicht so. Ne? Der Fall. würde ja, ich sagen. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, kowski